Dieser Snowden musste weg. Nicht mit uns, haben wir uns gedacht. Also holen wir Edward Snowden zurück in den NRW-Landtag. In Form einer Kunstaktion. Schickt uns bis zum 1. Dezember Gemälde, Collagen, Illustrationen, Lötfu, irgendwas mit vielen LEDs, Skulpturen, Grafiken, Plastiken, Lichtinstallationen, Laserprojektionen, Zeichnungen. Aus den besten Einsendungen... Machen wir hier im Landtag eine Ausstellung und laden die Künstler ein zu einer riesengroßen Vernissage. Und so holen wir Edward Snowden doch zurück in den NRW-Landtag. So Leute, jetzt liegt's an euch. Seid kreativ und macht mit bei der Snowden Art Aktion. Und hier findet ihr alle weiteren Informationen.